Sieben Dinge, die dein WordPress schon bei und nach der Installation sicher machen. Ding Nummer 1. Wähle einen anderen Datenbankpräfix als WP Underline. Das heißt hier siehst du den Datenbanknamen, Benutzername und das Passwort sowie den Datenbankhost und was hier gelb markiert ist, den sogenannten Tabellenpräfix. Fange damit auf jeden Fall mit einem anderen Namen als WP-Underline an, weil Hacker das sich zu Nutzen machen und wenn sie dieses WP-Underline nicht haben oder nicht wissen, wie dieser Tabellendatenbankpräfix anfängt, dann haben sie es entsprechend schwerer. Ding Nummer zwei, wähle einen anderen Benutzernamen als Admin. Und das siehst du hier bei der Installation von WordPress, wenn du es über dein Hosting machst. Hier haben wir den Benutzernamen Admin. Wechsle diesen Benutzernamen und nimm nicht Admin. Da kannst du zum Beispiel deinen Namen nehmen oder irgendeinen Fantasienamen. Das würde ich dir auch empfehlen, dass du den Administrator als Fantasienamen wählst oder eben auch deinen eigenen Namen nimmst und dann auch entsprechend das Passwort generierst. Ding Nummer 3. Wähle ein starkes Passwort, wie du vorhin schon gesehen hast. Es muss mindestens 12 Zeichen haben, sollte aus Sonderzeichen bestehen, wie zum Beispiel ein Fragezeichen oder ein Dollar, ein Pfundzeichen und so weiter, sollte Groß- und Kleinbuchstaben enthalten und mindestens eine Zahl. Ding Nummer 4. Die Datei wp-config-sample.php direkt nach Installation löschen. Achtung, auch bei Update von WordPress wird diese wp-config-sample wieder hinzugefügt. Löschen kannst du das ganz einfach, zum Beispiel über dein Webhosting. klickst die Datei an und löscht sie. Wichtig ist, nur diese Datei löschen und sonst keine andere. Das macht es den Hackern natürlich äh, unmöglich, entsprechend deine WP-Config zu überarbeiten bzw. zu löschen und diese WP-Config-Sample mit ihren eigenen Daten hinzuzufügen. Dann ebenfalls die Datei wp-config.php auf nur lesen setzen. Das heißt, wenn du jetzt die Rechte zum Beispiel read und Write eben nur auf Read und beim Eigentümer auf Write setzt, weil sonst kann ja die wp-config nicht mehr geschrieben werden von deinem Hosting, dann hat es auch der entsprechende Hacker schwer, da irgendetwas zu machen. Hier siehst du eine Übersicht, Eigentümergruppe und andere. Hier setzt du bitte den Haken bei Lesen, dass alle Gruppen und Eigentümer und andere lesen können und dann bitte aber nur beim Eigentümer schreiben. Ding Nummer 6 Halte dein WordPress und alle Plugins stets aktuell. Das heißt auf der linken Seite unterhalb des Dashboards siehst du Aktualisierungen und wenn du das anklickst, manchmal bekommst du eine Benachrichtigung oben Angezeigt als Zahl zum Beispiel. Oder hier bei den Aktualisierungen hat so eine rote Zahl, wie viele Aktualisierungen dort zur Verfügung stehen. Mach also bitte unbedingt diese Updates. Vorsicht ist dabei geboten, wenn du von einer WordPress-Version updatest. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, aktuell sind wir ja bei 5.2.4, wenn du jetzt auf 5.2.3 auf 5.2.4 gehst, also von 5.2.3 auf 5.2.4, ist das nicht so ein Problem. Wenn du aber eine Aktualisierung einer Version machst, also zum Beispiel von 5.2.4 auf 5.3, dann solltest du auf jeden Fall definitiv ein Datenbank-Backup und auch ein Backup von deinen WordPress-Daten anlegen, bevor du dieses Update machst. Manchmal kann es vorkommen, dass dieses Update dir die ganze Webseite zerschießt. Und damit wären wir auch schon bei Ding Nummer 7. Installiere ein Auto-Backup-Plugin. Wenn das nicht über dein Hosting selbst gemacht wird, in der Regel machen die ja zum Beispiel alle 24 Stunden eine Sicherung. Wenn du diese Sicherung zurückgespielt haben möchtest, dann kostet das Allerdings immer etwas, das heißt, du solltest natürlich schauen, dass du eigene Backup machst und diese dann zurückspielen kannst. Übrigens auch vor jedem Update bitte ein Backup erstellen von deiner Datenbank wie auch von den WordPress-Daten und so kann das in etwa aussehen. Ich gebe dir ja hier keine Empfehlung ab, da gibt es ganz, ganz viele Plugins, die du auf jeden Fall nutzen kannst, um eben ein Backup zu machen.